Thank you. Diesen Fußballschuh wollen wir also heute testen, den leichtesten serienmäßigen Fußballschuh überhaupt, der Speedboot aus dem Hause Puma. Die Rede ist natürlich vom Puma Ultra 1.3. Wir wollen natürlich heute klären, was macht diesen Fußballschuh so gut und wo gibt es auch noch Verbesserungspotenzial. Sprich heute ein kleines Langzeit-Review zum Puma Ultra 1.3. Viel Spaß dabei und let's go! Das hier ist also das Under the Lights Pack, ein sehr farbenfrohes Pack, soll so gewissermaßen die Flutlichtstimmung repräsentieren, sprich knallige Farben, die man dann beim Licht sieht und auch gleichzeitig diese Lichter, die beim Kunstrasen bzw. beim Flutlicht entstehen. Deshalb auch diese Blautöne für Nachthimmel und dieses sehr, sehr helle Grün für die Beleuchtung durch den Kunstrasen und natürlich soll man durch diese Fußballschuhe auf dem Platz gewissermaßen auch ein Licht darstellen. Vom Motor her auf jeden Fall recht cool. Die Optik definitiv Geschmackssache. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Under the Lights Pack sagt. Gefällt euch dieses sehr farbenfrohe Pack oder sagt ihr nein, es wäre schlicht etwas besser gewesen? Gerne mal euer Feedback da lassen von 0 bis 10 die Punktzahl. Ihr habt schon meine Punktzahl gehört. Von mir gab es 6 Punkte für den Puma Future von 10 Punkten und hier 6,5 von 10 Punkten. Eure Meinung unten in den Kommentaren da lassen. Wir haben ja schon mal ein bisschen angeteasert, was diesen Fußballschuh ausmacht bzw. für was er eigentlich genau steht und das ist ganz klar das Thema Geschwindigkeit. Das ist die Antwort von Puma auf die Frage, welcher Fußballschuh eignet sich perfekt für schnelle Spieler bzw. für Spieler, die in ihrem Spiel vorrangig auf Geschwindigkeit setzen. Heraus kam dieser 160 Gramm leichte Puma Ultra 1.3. Ein sehr, sehr spezieller Fußballschuh. Ihr habt es natürlich gesehen, wir haben den Schuh vor fünf Monaten schon mal getestet. Heute wollen wir auch so ein bisschen auf die Probleme bzw. die Langzeitfolgen oder Langzeittests von diesem Fußballschuh eingehen. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber sagen, für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, schauen wir uns den Fußballschuh mal kurz im Detail an und erklären auch, welche Produktdetails dieser Fußballschuh mitbringt. Und was es hier zu beachten gilt. Wir haben mich damals pünktlich das Lounge-Colorway zum Puma Ultra 1.3 für euch getestet. Hat sich ja einiges verändert im Vergleich zum Vorgängermodell. Ich habe es bereits schon erwähnt, 160 Gramm leicht, damit der leichteste serienmäßige Fußballschuh auf dem Markt. Steht für das Thema Geschwindigkeit und hat hier auch ein paar sehr, sehr spannende Features. Was man hier natürlich erwähnen muss, ist das sogenannte Speed Cage. Das ist der Obermaterialbereich im Mittelfuß. Der ist extrem dünn. Teilweise kann man sogar durchschauen. Dadurch auch meine Bedenken, dass die Stabilität und der Lockdown nicht allzu gut ist. Man muss aber sagen, Puma hat hier wirklich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Das Speed Cage sorgt nämlich für Stabilität im Mittelfuß, um natürlich auch diese Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Im Vorderfußbereich haben wir das neue Obermaterial, das nochmal dünner ist im Vergleich zum Vorgängermodell. In diesem Aramid Carbon Faser Obermaterial. Hier haben wir gesagt das Grip Control Pro, das soll helfen, auch bei nassen Verhältnissen den Ball optimal zu kontrollieren. muss hier allerdings sagen, dass es für mich kein Vor- oder Nachteil war. Insgesamt der Fußballschuh extrem leicht, extrem direktes Ballgefühl, das ist Vor- und Nachteil zugleich. Zum einen spürt man den Ball natürlich beim tempo extrem direkt. Nichtsdestotrotz sollte man sich auch im Klaren sein, dass man natürlich in der kalten Jahreszeit den Ball dann umso mehr spürt. Das war es auch schon wieder zu genau diesem Fußballschuh zum Puma Ultra 1.3. Ich bin sehr gespannt, was ich von euch zu diesem Fußballschuh hier hören werde. Lasst Feedback in den Kommentaren, da habt ihr diesen Fußballschuh schon mal gespielt. Und was ist eure Erfahrung damit? Natürlich findet ihr auch den Schuh unten verlinkt. Dort könnt ihr euch den Schuh dann bestellen. bin sehr gespannt auf euer Feedback. muss sagen, das ist mit das beste Colorway bisher. Feiere ich auf jeden Fall eure Meinung. jetzt gehört da lassen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren. Und die Glocke aktivieren, so bleibt immer auf dem aktuellen Stand und unterstützt meine Arbeit enorm. Bis dahin Leute, macht's gut, haut rein, bleibt sportlich und ciao.